Ihre Hochschule entlässt Sie symbolisch heute in die Welt, in eine Welt, die ganz anders ist als noch vor fünf Jahren. Anders als die Welt, wie sie war, als Sie die Studien begonnen haben. Zum Teil leider, muss man sagen. Corona hat uns da unsere Verwundbarkeit aufgezeigt in den letzten zweieinhalb Jahren. Und nicht zuletzt hat Corona auch gezeigt, wie wir wir als Menschen auch von sozialen Bindungen und Interaktionen abhängig sind. Was immer stärker ins allgemeine Bewusstsein tritt, ist das Klimaproblem, oft als Klimakrise bezeichnet. Es ist aber leider gar keine Krise, die, wir dann, die dann auch einfach mal wieder vorbei ist. Das Klima ist ja mittlerweile schon so fundamental geändert, dass man es eben nicht einfach wieder zurückdrehen kann. Und wir müssen Lösungen finden, das zu retten, was zu retten ist und damit zu leben, ohne dass unsere Welt wirtschaftlich und folglich auch sozial aus den Fugen gerät. Tja, und jetzt kommt zu Ihrer persönlichen Zeitenwende vom Leistungsempfänger zum Leistungsträger, vom Passiven zum Aktiven, auch noch die weltpolitische Zeitenwende dazu, 30 Jahre nach The End of History, in dem Philosophen einen Happy Ever After prophezeiten, und das Internet versprach, die Wahrheit grenzenlos zu machen, Sehen wir uns in dunkle Zeiten zurückversetzt mit einem Krieg in Europa und die Recht des Stärkeren. Ja, Sie tragen jetzt die Mitverantwortung dafür, die tragen wir eigentlich schon eine ganze Weile, ja, dass wir für all diese Fragen die richtigen Antworten finden. Da sind Ihre Ideen und Ihre Umsetzungskraft gefragt, Ihr Engagement und Ihr Verantwortungsbewusstsein. Ich hoffe, auch das haben wir natürlich nicht nur Ihre Hochschule, sondern vor allem auch Ihre Eltern, Ihnen mitgeben können. Seien Sie Teil der Lösung. Und damit ist der Anspracheteil auch vorbei und wir kommen jetzt endlich zu dem, Deswegen Sie wahrscheinlich hierher gekommen, nämlich dass Sie endlich Ihre Zeugnisse bekommen können. Es gibt jetzt natürlich die persönliche Gratul Gratulation durch die Studiengang-Koordinatoren, Studiendekanin, je nachdem, ist ein Internum. Äh, auf jeden Fall die persönliche Gratulation. Zeugnis gibt es nur gegen Unterschrift. Danke. I'm not going Ja, das ja Der ist bei mir. da So, Sehr gut. So, und jetzt das auch Aber ich nehme auch alle, dass sie zehn Semester. Das sind alle, die so, dass alle draufpassen. Das ist auch da So sind ja nicht <lacht> So, jetzt das, ich, immer Vielen ja, Dank. Ja, Recht herzlichen Gratuliere. Häppchen müsste es glaube ich auch noch geben, Die sehe ich jetzt noch nicht, aber in diesem Sinne danke ich Ihnen alle fürs Kommen. Und wünsche unseren Absolventinnen und Absolventen alles Gute für die Zukunft.